Hola queridos amigos enanos, soy Marcos y estoy encantado de presentaros hoy un nuevo tutorial. Falls dir das gerade Spanisch vorkam, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass es manchen Spielern in Dwarf Fortress ganz ähnlich geht. Dir eventuell auch? Dwarf Fortress auf Deutsch oder einer anderen Sprache spielen? Das ist nicht möglich. Heißt es zumindest von Seiten der Entwickler. Oder etwa doch? Ob und wie weit das möglich ist, zeige ich dir gleich nach dem Intro. Durch ein Übersetzungsprojekt bei Transifex habe ich tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, Dwarf Fortress teilweise zu übersetzen. Das muss noch nicht einmal zwingend deutsch sein, es kann auch eine von vielen anderen Sprachen sein. Der Anteil der Texte, welche im Spiel übersetzt werden und die Übersetzungsqualität hängt natürlich vom Stand des aktuellen Übersetzungsprojektes ab. Das Projekt ist jetzt leider erst wenige Tage alt und die deutsche Übersetzung ist bislang nur zu einem geringen Teil verfügbar. Aber hier möchte ich dennoch einmal zeigen, wie du auch zukünftig eine übersetzte Version des Spiels starten könntest. Eines vorab, dieses Tutorial ist deutlich technischer als so manch vorheriges. Ich würde sogar es als etwas experimentell bezeichnen. Derzeit ist das aber leider nicht anders möglich. Ich versuche aber alles in kleinen Schritten zu erklären, sodass du das auch bei dir nachstellen kannst. Alle benötigten externen Links werde ich dir in der Videobeschreibung zur Verfügung stellen. Der erste Schritt ist, dass du auf deinem System eine aktuelle Version von Python installierst. Das hat weder etwas mit Schlangen zu tun, noch mit einer britischen Komikergruppe. Äh, okay, mit letzter doch schon ein wenig, aber final handelt es sich trotzdem um eine moderne Programmiersprache. Python kannst du auf python.org herunterladen. Falls du bereits eine aktuelle Version installiert hast, kannst du dieses Kapitel getrost überspringen. Auf der Python-Webseite angekommen, wählst du unter Download die neueste Python-Version aus und lädst die richtige Version für dein System herunter. Hier bei mir ist es der Windows-Installer in 64-Bit, wie er vermutlich bei den meisten Systemen zum Einsatz kommen wird. Ich lade mir übrigens der Übersicht wegen erst einmal alles in einen Ordner, den ich translate genannt habe. Jetzt installierst du Python erst einmal. Dabei ist es wichtig, dass du python.exe zu deinem Systempfad hinzufügst. Anschließend lädst du dir das Dwarf Fortress get Text Toolkit von GitHub herunter. Das Tool erzeugt dir später die einzubindende CSV-Datei, aus der die Übersetzungen stammen. Nachdem du also den Link geöffnet hast, kannst du oben unter Code den Quellcode als Zip herunterladen. Als nächstes lädst du dir den aktuellen Stand der Übersetzung von Transifex herunter. Dafür benötigst du allerdings dort einen kostenlosen Account, da du ansonsten leider keinen Zugriff auf die Daten erhältst. Nach dem Einloggen suchst du dir deine präferierte Sprache aus. Dazu drei Hinweise. Erstens, Ich bin mir nicht sicher, ob du dem Projekt erst beitreten musst, um an die Daten zu gelangen oder ob es auch ohne geht. Ich bin selbst schon lange dort Mitglied und weiß nicht, ob der Zugriff ohne Projektzugehörigkeit möglich ist. Zweitens, mit Sprachen, die Buchstaben enthalten, die nicht aus dem Lateinischen stammen, soll es wohl derzeit nicht klappen, also kein Kyrillisch, Arabisch oder Chinesisch. Und mein dritter Hinweis, auch wenn dort steht, dass deine Sprache zu 90 oder 100 übersetzt ist, halte ich das für Quatsch. In der kurzen Zeit, also Stand jetzt drei oder vier Wochen, wurden maximal ein paar wenige Texte von dem Altendorf Fortress-Projekt übernommen. Überprüft wurde davon bislang praktisch nichts. Wenn man in die zu übersetzenden Fragmente reinschaut, findet man auch schnell sehr viele Lücken, die es noch zu schließen gilt. Du gehst dort zumindest, falls du nicht durch den Link ohnehin schon dort gelandet bist, auf resources-steam.pod. und hardcoded Dort wählst du jetzt beispielsweise die angeblich zu 100% übersetzte Sprache Deutsch aus und klickst auf Download for Use, um dir die benötigte Datei herunterzuladen. Hier jetzt nicht ungeduldig werden, für das Zusammenbasteln dieser Datei kann der Server auch schon mal ein bis zwei Minuten brauchen. Jetzt müsstest du eine Datei namens forUse hardcoded Steam bei dir liegen haben. Das DE vom datei suffix ist dabei der Hinweis auf die enthaltene Sprache. Ich verkürze mir noch eben den Dateinamen, damit ich später nicht so viel zu tippen habe. Wie die Ausgangsdatei letztendlich heißt, ist völlig egal. Das Umbenennen ist daher nicht zwingend erforderlich und reine Komfortsache. Den letzten Teil, den du jetzt noch herunterladen musst, ist eine spezielle Datei, die das Spiel später in der gewünschten Sprache starten kann. Das ist der Steam-Patcher, der sogenannte Dwarf Fortress Steam Translate Hook, ebenfalls zu bekommen bei GitHub. Der ist zwar bislang nur mit der Version 50.03 getestet und seit dem letzten Update sind wir ja schon etwas weiter, aber bei mir hat es damit dennoch funktioniert. Nach dem Aufrufen des Links aus der Videobeschreibung klickst du nur oben auf die ZIP-Datei und anschließend rechts auf Download. Jetzt gilt es, die vier Dinge richtig zusammenarbeiten zu lassen. Wir beginnen mit dem letzten Teil. Den Patcher entpackst du und verschiebst die drei Dateien in dein Dwarf Fortress Steam-Verzeichnis. Wobei die CSV-Datei ist nicht unbedingt notwendig, außer du möchtest das Spiel in Esperanto spielen. Sie ist nur als Demonstration gedacht, dass man damit prinzipiell direkt loslegen könnte. Du gehst zumindest nun in dein Steam-Verzeichnis unter Steam Apps – Common – Dwarf Fortress und fügst die Dateien dort ein. Nun wird der GetText-Quellcode in ein Verzeichnis entpackt. Da sich in der ZIP-Datei bereits alles in einem Ordner befindet, kann man sie einfach im gleichen Verzeichnis entpacken, in dem sie sich derzeit befindet. Als nächstes öffnest du eine Konsole über Start und der Eingabe von CMD. Jetzt wechselst du in das Verzeichnis, in dem sich deine Downloads befinden. Wir probieren nun erst einmal aus, ob Python korrekt installiert ist. Dazu gibst du einfach ein py, also py, Leerzeichen minus minus --version. Python sollte sich daraufhin mit der eben heruntergeladenen Version zurückmelden, was bestätigt, dass alles okay ist. Kommt bei dir etwas wie der Befehl py ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden, musst du deine Installation noch einmal überprüfen und schauen, ob sich die Python Executables auch in deinem Path befinden. Du wechselst nun in das Verzeichnis des GetText Toolkits. Anschließend lädst du erst die für den Folgeschritt benötigten Bibliotheken herunter. Mit pi-m pip install poetry. Die nächsten Schritte geschehen dann völlig automatisch. Im zweiten Schritt installierst du das Tool dann mit Poetry-Install, was wieder ein paar Sekunden dauert. Alles klar, jetzt ist es einsatzbereit. Schließe die Konsole noch nicht. Für den nächsten Schritt verschiebst oder kopierst du die Datei mit den Übersetzungen in das Verzeichnis, in dem du dich gerade in der Konsole befindest. Du gibst nun ein poetry-run-convert-hardcoded-steam.de.po oder wie auch immer du deine Datei gegebenenfalls umbenannt hast, Leerzeichen df-translation.csv cp1252. Das erzeugt dir nun aus der Rohdatei die CSV-Datei, die du gleich benötigst. CP1252 ist dabei der zu verwendende 8-Bit-Zeichensatz, der die Buchstaben aus Westeuropa beinhaltet. Nachdem du den Befehl ausgeführt hast, solltest du eine Datei namens df-translation.csv in deinem Verzeichnis liegen haben. Diese Datei kopierst du nun in den Ordner, in dem du deine Steam-Version von Draw Fortress installiert hast, und überschreibst die mitgelieferte Datei, die du gegebenenfalls eben mit in den Ordner gelegt hast. Wenn du nun die Datei df-steam-hook-launcher.exe aufrufst, sollte Dwarf Fortress starten und dir deine eingebundene Sprache anzeigen. Kleiner Hinweis, wenn du das Spiel so startest, geht das an Steam komplett vorbei und wird dort nicht zu deiner Spielzeit hinzugerechnet, falls das wichtig für dich sein sollte. Du brauchst also Steam nicht einmal dafür zu starten. Wie du siehst, werden Umlaute nicht richtig angezeigt. In der Datei ist allerdings alles korrekt hinterlegt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Konvertierungsprogramm noch eine andere Codierung benötigt, von denen ich schon mehrere ausprobiert habe, oder ob Dwarf Fortress es generell nicht darstellen kann. Ein Workaround ist, die Umlaute durch ihre Pendants AE, OE und UE zu ersetzen. Aber schöner wäre es, sie gleich richtig darzustellen. Wenn ich eine bessere Lösung dazu finde, werde ich das noch hier in der Videobeschreibung ergänzen. Wenn du die Übersetzung später wieder auf den neuesten Stand bringen möchtest, entfallen glücklicherweise die meisten Schritte. Denn dann musst du nur noch die aktuelle hardcoded steamdepo Datei herunterladen, den letzten Befehl zum Konvertieren in der Konsole ausführen und zuletzt die neu erzeugte CSV-Datei wieder ins Raw Fortress Verzeichnis schieben. Fertig. Das war nun die Anleitung, wie du den aktuellen Übersetzungsstand in dein Dwarf Fortress bekommst. Ich hoffe, es war nicht zu extrem kompliziert. Ja, ich weiß, komfortabel ist etwas anderes, aber nachdem die aufwändige Vorbereitung erst einmal abgeschlossen ist, ist es wirklich nicht mehr viel. Es wird zwar bereits an einem Tool gearbeitet, welches dir die meisten Schritte abnehmen soll, aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist das offenbar noch nicht fertig. Die vielen Übersetzungslücken, die du jetzt noch sehen kannst, schließen sich natürlich nicht von alleine. Dort sitzen viele Spieler wie du und ich aus aller Welt, um die Übersetzung voranzutreiben. Wenn du jetzt schon ohnehin bei Transifex angemeldet und dem Projekt beigetreten bist und dir es auch zutraust, kannst du ja ebenfalls mithelfen, die Übersetzung weiter zu vervollständigen. Hat dir das Video gefallen oder geholfen, dann hilft mir ein nach oben zeigender Daumen und ein Abo. Wenn du noch mehr solche Videos sehen willst, denk dran, die Glocke zu aktivieren, damit du über kommende Videos benachrichtigt wirst. Jetzt aber erstmal. Hasta luego, Amigo mio.